Night schwert Leute, das ist für Geringverdiener. Nein. Weg mit dem Shit! Denn heute hört ihr Zelda-1-Musik, ich besitze jetzt das offizielle Master Sword, das echte. Kommt in die Discord-Gruppe und ihr kriegt ebenfalls ein Master Sword. Willkommen alle zusammen zum Late-Nightesten-Stream auf dieser Welt. Ich weiß, Late Night ist geiles Wort, denn ich bin der deutsche Lyriker. Paya ist kein deutscher Lyriker, weil er dieses Meme viel zu so oft verwendet. Schon etwas Cringe, Brody. Wo ist das YouTube Shorts Video? Nick, schau mal auf Twitter. <lacht> <lacht> Schneid eher so ein Just Nero Video zum ersten Mal mit einer Humornote. Machst du so eine, äh, machst du ein Osbeff daraus oder so eine Art YouTube-Kacke? Sieger. Weder noch ist der Kritikvideo mit Humor an jemanden. Haha. <lacht> Besser auf Arbeitstisch entweder zwischendurch oder danach weiter. Ah, okay. Ich weiß, was du vorhast. Ist es zufällig Nint? Ich sehe es schon kommen, oder? Ey, wenn ich jetzt recht habe, bin ich einfach 500 IQ-Student. Student? 500 IQ. Es ist. <lacht> Junge, ich hab's gecallt. Ich wusste es, Prime. Ich wusste es. Ich lese dich. Ich lese all deine Tweets durch. <lacht> geht, okay. Ich weiß, es klingt weird, aber ich werde nur in den Chat schreiben und nett zuhören, weil ich gerade anders am Viben bin. Alles gut, Hunter. er sagt bitte Hunter von mir aus, äh, dass er ein Ehrenmann ist. Man, Hunter, du bist ein Versager, hat Paya ja gesagt. <lacht> aber gibt es King K. Rule Das wäre noch schlimmer. Ich krieg keine Luft mehr. Oh. <lacht> <lacht> Digga, was ist das? Wie unsympathisch TV Badums. Bringt mich um Den hast du jetzt nicht gebracht Nee, du bist ja so blöd Siehst schon geil aus in dem Game Und in real life natürlich auch Weil du mein Zwilling bist Ja, mir zwei gut Real talk Ja gut Oh je, das sieht grausam aus Das sieht grausam aus Was ein bisschen ist. Ich wünsche euch keine Käfer im Zimmer Denn Käfer sind ehrenlos Und keine Fliegen Das sind die schlimmsten Tiere Fliegen in der Nacht sind schlimmer als alles andere. Ich sag's, wie es ist. Aber bis dahin, sage ich fürs Erste. Ciao for now. Und bis bald, meine Freunde. War einer der besten Streams. Dankeschön. Für alles. Ciao for now. Ah, Mann. Falscher. Falscher Stream.